Ja, hallo. Schön, dass überhaupt jemand da ist. Ähm, ich stelle euch die Ergebnisse des Einfach-Machen-Reports vor. Das ist eine Studie, die in Baden-Württemberg unter Jugendlichen durchgeführt wurde. Und es ging dabei um ähm, jugendliches Engagement. Ähm, ich bin Valentin und ich bin Mitglied im Jugendbeirat äh, der Nachhaltigkeitsstrategie in Baden-Württemberg. Ich habe hier eine kleine Folie, die das ein bisschen zeigt, wie das aufgebaut ist. Ähm, Baden-Württemberg hat so vor elf Jahren äh, sich überlegt, wir brauchen eine Strategie, wie man das Land in eine nachhaltige Zukunft führt, und hat damit die Nachhaltigkeitsstrategie ins Leben gerufen. Und die hat drei Zielgruppenschwerpunkte: ähm, eine Wirtschaft, äh, Kommunen und Jugend. Und ähm, ja, bei der Jugendinitiative geht es darum, äh, Kommunikation zu betreiben, mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Aktionen zu machen und es gibt den Jugendbeirat, das ist eine Gruppe von so 20 Leuten, die ähm, sich immer wieder mit Politikern treffen oder bei diesen Aktionen mitwirken und bestimmte Dinge tun. Das sind wir. Ähm, es soll jetzt um den einfachmachen report gehen. Eben eine Studie, es wurden 2100 Leute befragt, knapp, ein bisschen mehr. Insgesamt waren weibliche und etwas ältere Teilnehmer überrepräsentiert, aber an sich relativ ausgeglichenes Spektrum. Wir, die Studie wurde in zwei Teilen durchgeführt. Ungefähr 1000 Befragte wurden über unsere Kanäle angesprochen, das heißt über E-Mail, die haben freiwillig mitgemacht und äh, wurden halt direkt gefragt. Und 1000 Teilnehmer wurden über ein Marktforschungsinstitut. Äh, angesprochen. Das waren dann ein bisschen andere Ergebnisse. Die Ergebnisse sind jetzt in dem Fall eigentlich immer zusammengefasst, außer ich sage was anderes dazu. Gut, die erste Frage war einfach nach den äh, Top-Interessen. Was interessiert äh, die Teilnehmer am meisten? Und auf Platz 1 war die berufliche Zukunft mit über 50 Prozent der Leute, die das angegeben haben. Platz 2 Sport. Freunde und äh, Geld oder Geldsorgen. Das deckt sich auch einigermaßen mit äh, dem Greenpeace Nachhaltigkeitsbarometer, das 2015 durchgeführt wurde, wo auch Schule und Ausbildung auf Platz 1 waren. Ähm, und die einzige Gruppe, die abweicht hier, ist die Gruppe der Haupt- und Werkrealschüler. Bei denen war das Thema Familie auf Platz 1, gefolgt von Sport. Freunde und berufliche Zukunft kam erst deutlich später. Ich möchte immer auch so ein bisschen mitgeben, was man aus den Sachen ziehen kann für Schlüsse, was man sich damit überlegen kann. Unser Ziel ist es ja immer, Leute zu erreichen und diese Studie hilft uns dabei, Leute zu erreichen, die wir sonst noch nicht so erreichen konnten. Und in dem Fall könnte man halt zum Beispiel sagen, okay, wir entwickeln Angebote, die auf diese Interessen eingehen, an diesen Interessen angreifen, um sie so attraktiver für junge Leute zu gestalten. Zum Beispiel eine Berufsorientierungsmesse, wo der Schwerpunkt aber auf Unternehmen liegt, die äh, irgendwas mit Nachhaltigkeit machen, sich besonders engagieren oder anstrengen oder so. Ähm, kleine Werbung. In glaube ich drei Wochen am 24. also 21. bis äh, 24.11. findet in Stuttgart eine Messe statt, äh, die Herbstmesse. Da gibt es eine Halle des Morgenmacher Festival, ist so ein bisschen äh, quasi wie eine mini maker fair und da werden wir aber auch sein und so ein bisschen was zum Thema CO2-Reduktion machen. Die anderen Aussteller, die da sind, machen halt ja, so typische Maker-DIY-Sachen. So, Die nächste Frage war, ähm, wer engagiert sich eigentlich schon? Einfach so äh, abfragen. Und man sieht immerhin über die Hälfte haben angegeben, dass sie sich schon irgendwo engagieren. Das ist ja durchaus erstmal positiv. Wenn man das dann allerdings nach äh, Gruppen aufschlüsselt, dann fällt wenig überraschend auf, gerade die Älteren, wie gesagt die weiblicheren ähm, wären, und die Studenten, das sind die drei Gruppen, die sich am meisten engagieren, während jetzt Haupt- und Werkrealschüler die sind, wo sich äh, die wenigsten Leute engagieren. Die, die sich engagieren, engagieren sich vor allem im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, Sport, Soziales und äh, eher weniger im Bereich Umweltschutz und äh, ja, Feuerwehr und Rettung. Dann haben wir die Leute, die sich nicht engagieren, gefragt, warum eigentlich nicht. Ähm, ganz schön ist schon mal, dass man sieht, also die Balken hier, die dunkleren beiden sind immer, trifft nicht zu und trifft eher nicht zu, die helleren beiden sind dann, äh, trifft eher zu und trifft zu. Ähm, nur wenig Leute sagen, dass sie sich tatsächlich nicht zutrauen oder dass es nichts bringt. Ähm, der größte Punkt ist einfach keine Zeit. Also Die meisten Leute geben an, dass sie keine Zeit haben, sich irgendwo zu engagieren oder kein spannendes Projekt ähm, oder wissen nicht, wo. Das fällt ja ungefähr zusammen. Also dass sie einfach keine Idee haben, wo sie sich eigentlich engagieren könnten. Das heißt, wenn jetzt man ein spannendes Projekt anbietet, dann wäre durchaus noch Potenzial für Leute da, die sich engagieren könnten. Man müsste nur das besser kommunizieren. Dann haben wir gefragt, wie es eigentlich mit dem nachhaltigen Handeln im Alltag so aussieht. Ob man jetzt darauf Wert legt oder nicht so. Und die Ergebnisse sind eigentlich sehr, sehr mittig. Also weder viel noch wenig hat hier mit Abstand am meisten. Es gibt eine leichte Verschiebung nach unten zu eher viel, ähm, aber ansonsten ist es sehr sehr mittig, die meisten behaupten, also sie beschäftigen sich jetzt weder viel noch wenig mit dem Thema. Interessanter wird es bei der nächsten Frage, da haben wir gefragt, wie schätzen die Leute eigentlich ihren Freundeskreis ein? Und da sieht man, dass die meisten ihre Freunde jetzt ziemlich ans Messer liefern und sagen, überhaupt nicht oder eher wenig. Also ihre Freunde beschäftigen sich quasi gar nicht mit dem Thema. Ähm, wenn man das immer in Kontrast zur Selbstwahrnehmung stellt, dann kann man daraus vermutlich schließen, dass die Leute einfach nicht über dieses Thema reden. Weil sonst äh, würde man das ja von seinen Freunden irgendwie mitbekommen. Man muss dazu sagen, dass die Studie vor Fridays for Future durchgeführt wurde. Also die wurde jetzt schon vor über einem Jahr, glaube ich, beendet. Ähm, da gab es diese Bewegung noch nicht so. Vielleicht würde das heute anders aussehen. Wir haben ein paar Aktionen zu dem Thema gemacht schon. Ähm, wo wir einfach so äh, mh, hier äh, verschiedene, Aktion, verschiedene Sachen gemacht haben, zum Beispiel einen, einen Aktionstag zum Thema Mobilität oder ähm, was zum Essen oder bei unserer Messe äh, auch zum Thema Kleidung und wir haben da so nachhaltige Taschen bedruckt und so. Wir haben dann die Jugendlichen gefragt, ähm, Nennt mal Vorschläge für nachhaltiges Handeln. Was könnt ihr euch darunter vorstellen? Was ist für euch nachhaltiges Handeln? Und es kamen insgesamt über 4000 Ideen, also knapp zwei Ideen pro Person. Die meisten Ideen waren so aus dem Bereich nachhaltiger Konsum, also Müllvermeidung, vegetarisch-vegane Ernährung, Lebensmittelverschwendung, so ein Thema. Dann... Das nächste war Mobilität, dabei war viel Fahrradfahren, ÖPNV benutzen, ähm, Fahrgemeinschaften und Elektroautos auch ein bisschen. Sehr wenig allerdings äh, Flugreisen vermeiden, das ähm, ist ein bisschen schade. Und wir haben uns da was überlegt und zwar haben wir einen Instagram-Channel aufgemacht, wo wir so ein bisschen das Reisen nach Deutschland quasi äh, promoten wollen und reisen, verreisen mit der Bahn. Der heißt äh, Socken und Sandalen, das war nicht meine Idee, wir haben gerade ein Gewinnspiel laufen, da kann man Rucksäcke gewinnen und Bahngutscheine und so. Und es geht einfach darum zu zeigen, ja, Deutschland ist auch eine Reise wert und man kommt auch mit der Bahn manchmal an. Für manche Leute gab es so Schlüsselmomente, die dafür gesorgt haben, dass sie sich mehr mit diesem Thema beschäftigen, mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wir haben dann auch danach gefragt, das waren öfter Bücher und Filme oder persönliche Erlebnisse, zum Beispiel der Umzug in die eigene Wohnung. Hier hat eine Teilnehmerin äh, geschildert, wie sie zum ersten Mal ausgezogen ist und, und sich dann äh, richtig Gedanken über das Thema gemacht hat, wie sie eigentlich äh, konsumiert. Und da kann man natürlich auch gut ansetzen und sagen, okay, im Studium, bei den Erstsemestern machen wir vielleicht mit den Fachschaften zusammen eine Aktion, wo wir äh, eine Stadtrund, einen Stadtrundgang machen und dann aber so den Schwerpunkt auf äh, Nachhaltigkeitsthemen legen, zum Beispiel Läden zeigen, die nachhaltige Mode zeigen oder ähm, ähnliche Sachen. Dann haben wir gefragt, wie man vielleicht andere Leute dazu inspirieren könnte, nachhaltig zu handeln. Und ähm, die meisten Vorschläge waren irgendwie entweder selber ein Vorbild zu sein oder es irgendwie ähm, mit äh, Spaß zu verknüpfen, zum Beispiel indem man vegetarisch oder vegan für seine Freunde kocht oder sowas. Wir haben noch ähm, bei den Anregungen ein Beispiel von einer ähm, WG bekommen, die irgendwie so spielerisch. Dadurch, dass sie sich gegenseitig Strompunkte geben, wenn jemand äh, Strom verschwendet, und der, der am Ende dann am meisten hat, muss was in die WG-Kasse zahlen und so. Also so ein, quasi ein Spiel zum Strom sparen, dass man sich gegenseitig dazu anregt. Das funktioniert natürlich auch. Ja, ähm, wir haben den Teilnehmern dann verschiedene Aktionsformate vorgeschlagen, um abzufragen, an was sie sich vorstellen könnten, teilzunehmen. Und da waren zum Beispiel dabei, an einer Demo teilnehmen, einer Organisation auf Social Media folgen, eine Exkursion zu einem nachhaltigen Unternehmen machen, eine Online-Petition unterschreiben und noch ein paar andere Sachen. Man sieht jetzt schon, einige von den Sachen sind sehr niederschwellig. Also zum Beispiel auf Social Media gehen und jemandem zu folgen, das ist nicht viel Aufwand. An einer Demo teilnehmen ist schon mehr Aufwand. Da muss man dann auch das Haus verlassen. Und ja, wenig überraschend wurden natürlich die Sachen eher angenommen, dass die Leute bereit sind, jemand ja, auf Social Media zu folgen oder so. Aber ähm, man kann es auch so sehen, dass man vielleicht damit so ein bisschen einen Fuß in die Tür bekommt bei jemand, der sonst sich nicht so mit dem Thema beschäftigt und die Leute so auf dieses ähm, Thema hinbringt und dann vielleicht auch zu so ein bisschen mehr äh, ermuntern kann. So an den letzten Fragen war dann, wo, wo treiben sich die Jugendlichen eigentlich rum, also im Internet. Und das war auch weniger überraschend, dass Facebook mittlerweile kaum noch jemand benutzt. Da ist tatsächlich sogar Twitter noch davor. Die meisten Leute verwenden natürlich WhatsApp und bei den richtigen Social Media Kanälen ist es dann Instagram und Snapchat. Wir haben auch einen normalen Instagram-Auftritt mit unserer Initiative ähm, und eben, wie gesagt, äh, Socken und Sandalen, also das ist unser normaler Instagram-Handle. Und in dem anderen findet man unsere, äh, ja, unsere Initiative. Ähm, wir sind trotzdem noch auf Facebook. Das geht auch ein bisschen darum, dass wir einfach überall vertreten sein wollen und äh, möglichst erreichbar sein. Wir haben auch ein Newsletter per E-Mail. Ähm, genau. Gut, also nochmal schnell zusammengefasst. Berufliche Zukunft und Sport, das sind so Themenfelder, wo sich Jugendliche viel für interessieren, wo man sie mit begeistern kann und wenn man das dann mit einem Thema Nachhaltigkeit äh, verbinden kann, hätte man gute Chancen, da einfach Leute zu bekommen und äh, zu motivieren. Zum Beispiel, wie gesagt, so eine nachhaltige Unternehmensführung oder so. Ähm, oder es lohnt sich auch manchmal Themenfelder in den Blick zu nehmen, die Jugendliche sonst nicht so auf dem Schirm haben. Wie gesagt, Flugreisen wurden kaum vorgeschlagen bei denen. Also darum ging, äh, sich was zu überlegen und dann einfach da so einen Fokus drauf legen. Wir haben auch mal was zum Thema Mode gemacht, äh, die Initiative Future Fashion, wo es so ein bisschen darum ging, sich mit seinem Modekonsum auseinanderzusetzen. Bei der Frage, wie es eigentlich mit dem Engagement aussieht, warum man es nicht macht, hat man gesehen, dass es noch viel Potenzial gibt für Leute, die zwar Interesse hätten, aber nicht wissen, wo sie sich einsetzen können. Die kann man vielleicht abfangen, indem man äh, Aktionen oder Projekte dazu bringt, äh, ein bisschen aggressiver zu werben, ein, so einen Call for Action zu machen. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, dass die Leute zu wenig Zeit haben, würde es eventuell helfen, das Ganze mit der Schule zu verbinden, also Schulzeit dafür zu verwenden. Ähm, viele Schulen machen gerade am, äh, am Ende von der Schulzeit, kurz vor den Sommerferien, irgendwie Projektwochen oder so. Und wenn man da ein Projekt, eine Kooperation macht, könnte man auch Schüler äh, dazu bringen, die sonst sich nicht so mit dem äh, Thema beschäftigen. Genau. Und natürlich hilft es einfach, mit äh, seinen Freunden über diese Themen zu reden, wir haben gesehen, die Leute schätzen ihre Freunde kaum irgendwie nachhaltig ein, wahrscheinlich, weil ja, weil man sich einfach nicht so darüber austauscht. Nicht so ein interessantes Thema, vielleicht. Genau. Den Einfach Machen Report gibt es als PDF zum Runterladen. Äh, hier auf dieser Seite. Hat, glaube ich, 36 Seiten oder so. Da sind dann noch ein paar andere Fragen mit dabei. Ich habe jetzt nur die äh, interessanteren zusammengesammelt und noch ein paar weitere Erkenntnisse. Genau, das wär's dann.